Hallo, ich möchte mal kurz äh, den Stand schildern, wo wir sind mit dem Bau des äh, Mini-Modulhauses und äh, eigentlich sollte es ein Video vor der Baustelle werden, aber da, das hat äh, nicht geklappt, deshalb nur ein äh, kurzes Foto. Das ist jetzt Stand äh, Anfang August 2021 und äh, wie man sieht, ist das Haus jetzt schon gut fortgeschritten. Ja, hier ist mal äh, das aktuelle Bild. Ähm, wir haben die untere Etage in äh, Stein gebaut, ähm, massiv, äh, diffusionsoffen, äh, gut gedämmt, um nicht zu viel Experiment zu machen. Jetzt die obere Etage ist äh, vollholz, handwerklich hergestellt. Äh, die Balken, die man hier im Vordergrund sieht, werden zusammengesetzt in drei Schichten, eine horizontale und dann seitlich äh, vertikale daneben und äh, diese werden jetzt nicht verdübelt, weil es auf der Baustelle relativ schwer zu machen, sondern wir haben jetzt Holzbauschrauben verwendet und das funktioniert. Äh, was man jetzt schon sagen kann, es ist äh, deutlich mehr Arbeit als ähm, eigentlich gedacht. Was meistens so ist, es gibt halt auch Ideen zur Optimierung. An so einem Haus lernt man. Das ist ein Forschungsprojekt und das Positive ist, es funktioniert. Es ist ein fantastischer Raum entstanden bisher. Und äh, das ist etwas, wo ich einfach mal kurz berichten wollte, äh, ja, es funktioniert prinzipiell, es ist toll geworden, man fühlt sich äh, absolut großartig in diesem Gebäude und ähm, das wollte ich hier einfach nochmal kurz schildern und äh, damit noch eine kurze Impression. Äh, das ist halt, wie es hier aussieht und äh, damit bin ich auch schon durch.